Formidable. Interessant. Einzigartig. Unvergesslich. Eindrucksvoll. Genial. Unsere französische Lehrerin, die kam halt in unsere Klasse und meinte, es gibt was, das nennt sich das Voltaire-Programm, da geht man halt ein halbes Jahr nach Frankreich und kriegt dann auch einen französischen Austauschschüler ein halbes Jahr hierher. Ja, und dann dachte ich mir, das würde ich machen. Sehr Dinge, ich hoffe, dass wir gute Avonturen in Autonomie. Die Leute kennenlernen. Wir finden es toll, dass Marlene am Austausch teilnimmt, weil sie da auf dem Weg natürlich den Alltag insbesondere kennenlernt. Am Voltaire-Programm können Schüler aller Schulformen teilnehmen. Es hat keine Bedeutung, ob du eine gute oder eine mauere Note hast. Du musst nur zwei Sondernen machen, um dabei zu sein. Der größte Unterschied zwischen einem Auslandsaufenthalt und einem Austausch ist das Leben in einer Familie. was man so nie wieder haben wird. Kandidat, maintenant hat Bewirb dich jetzt.